Also wirklich, Wahrscheinlichkeitsrechnung hatten wir doch in Mathe. Ich brech jede Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ah, yes. Das halte ich für wahrscheinlich. <lacht> Der Zug beginnt jetzt. Yeah. Scheiße. Reihe. Dann oh, mach ich heute mal gratis extra für dich. Ach so. Oh. Was soll das? Was denkst du dir dabei? Was erlaubst du dir? Er wollte mir ein kleines bisschen Geld geben. Schade. Oh ja. Ich hab gewürfelt. Zweiter ja, da. oh, halt du da schön <lacht> Das ist so unfair, ja. ne? Ein, du hast jetzt auch wieder so viel Geld, weißt du, dass du nicht mehr direkt rausfliegen könntest. Oh, nicht einfach nur nicht auf die blauen, einfach nur nicht, oh, nicht auf, auf die blauen. Einfach nur nicht auf Oh, oh nein. Oh, das ist so Geld. Das geht ja sogar. Das geht ja sogar. Ich dachte, das, ja das, das wäre eine 500. Alter, der Alter. Aber er ja, würfelt nochmal, er würfelt nochmal. Ah, wer weiß. Er kommt jetzt auf Geld, ganz ruhig. Ja, ich hoffe. Kommt er nicht, es ist Dommel. Oh 10. Er lackt so oh. rein und kommt auch in den Knast. Nein, das ist nicht Knast. Doch. Oh. <lacht> wer jetzt, jetzt zuerst rauskommt, hat verloren. Ja. <lacht> ich will, bitte, kann, bitte, kann <lacht> ich bitte... Das kann man sich noch ne? Nein! Oh, Gott sei Dank. Oh. Nein! Scheiße, das ich hab so viel Lack. Ich glaub, ich schon einen Pasch. Komm, bitte, Dominik, würfel einfach ein Pasch. Bitte. Du kennst den Jungen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Verpiss dich da raus, verpiss dich da. Das ist war ja dumm, aber ich zu verändern. <lacht> Dominik, kannst du jetzt bitte sterben? Nein. Scheiße. Acht ist aber nicht keine. Das ist jetzt irgendeine Grüne. Wow. Ja. Ja. Nice. So leute, so leute, macht mal ja, den da. A few minutes later. 9. 9. Das Nein, ist gut. Das ist der Gut, oh Mann. Würfel eine hohe Zahl, komm. 3 ja, packen? Oh, 5! Du willst, mich so verarschen. du willst mich so verarschen. Egal, egal. Gleich kommt eine 7. Ich kann würfeln. 1 plus 7. Ne, 7 kann ich nicht würfeln. <lacht> 1 plus 4. Stirb endlich! Ja! Stirbt er? Jawohl. Ja. Ja. Ich glaube nicht. Mm -mm. it's a bridge. Skills around the corner. Walking on the fucking side of me It don't. It don't go down. Oh. it goes down. No, it don't. It go down! Oh! <laughs> <laughs> oh my god. The shaft is? The shaft end is yeah, ich dir trotzdem alles. Das kann nicht reichen. Nein. Rot Oh, noch. Nein, oh mit so den roten gut. kriegt er das noch. Wisst ihr, was jetzt als nächstes kommt? Als nächstes kriegt ihr die eigenes Feldkarte ist... für Hotels und Häuser und dann seid ihr pleite. <lacht> ja. Oh. Um. Kommt das jetzt in die in, eigentlich in die Kasse von der Stadt? Oder? Ja. Oh, ich Leute. du willst dich so verarschen. 300. Toll, oh ich schaff das. Ich, ich hab da so ein Gefühl. 8. Das sind die 100 Dingssteuern. Oh mein Gott. Doch nicht. Nee. Ich hab nicht verzählt. Schade. Das bist du. Nein. Nein. nein. Aber das ist Schuld. Das Schulden. sind 200. Das sind 200. Du musst raus. Oh, oh. Nein er, nein, er hat ja immer los. Oh mein Gott. Ich werd's doch versuchen. Oder? Nee. Nein, oh, natürlich nein. nicht. Nein. Stimmt. Jetzt ja. ist es einfach, jetzt ist einfach... Ja, viel. das war's jetzt aber. Ich, ich würde jetzt sagen, gehen. ab in den Knast. Ja, da Gott. Doch, ich ist es. Aber du findest es! Oh mein Gott. <lacht> ja! Jetzt ne? Gleich die 10 er Pasch. Oder 12. Du brauchst doch einfach die Karte, Dominik. Oh. Ja! Oh, jetzt wird's ein bisschen laut, Alter. Ich bin sooo Oh mein Gott. <lacht> der ist wieder am Knacken. <lacht> oh, tschüss! <lacht> Ach, leider. Leider, das war... 2 Stunden 44. Ah, Dominik, nicht nur auf ich den drinnen ja. Ich hätte es 2 Stunden zu Ende sein können. Ja, das hätte 2 Stunden gehen, finde ich scheiße. Und dann kann er nicht mal das Wort Straße richtig schreiben. Strasse. Wir schreiben Buchstaben Buchstabier mal, Doma. Stra S T R A S -Z E. Es ist kann ich, verbind, ich sagen.